Ja, wenn du auf YouTube erfolgreich werden willst und damit Geld verdienen und zwar ordentlich, dann bist du hier genau richtig. Ich muss mich entschuldigen und gleichzeitig bedanken beim Andreas. Ähm, ich entschuldige mich dafür, dass es das tatsächlich so lange gedauert hat. Der Kurs, um den es hier in dem Video geht, ist aber echt immens. Und das liegt aber nicht daran, dass, dass da um den heißen Brei herum geredet wird, sondern es liegt einfach daran, dass YouTube einfach, da gibt es einfach sehr viel zu erzählen. Rechtliches, Monetarisierung, ähm, Hochladen, Vorbereitung, das alles, alles, das Komplettpaket hat er alles in seinem Kurs drin. Und um den geht es jetzt. Und ich möchte euch jetzt nochmal schnell auf meinen Laptop äh, meine Ergebnisse in zwei, drei Monaten zeigen. Und ja, guckt es euch an. wir befinden uns jetzt in Analytics. Ich möchte euch einfach mal zeigen, dass hier tatsächlich bergauf geht, auch dank dem Kurs Tube Masterclass, das ist wirklich äh, der Wahnsinn, was hier alle drin ist. Also man könnte denken, also wenn ich jetzt sage, das ist sehr viel, dann könnte man denken, dass hier Larifari redet wird und um den heißen herum, das ist aber tatsächlich nicht so, die Videos sind teilweise 1-2 Minuten lang können aber auch mal länger gehen, aber die Informationen sind wirklich präzise und gut verpackt ähm, ganz besonders gut, finde ich für mich ähm, ist das also erstmal hier Videomonetarisierung, wie du mit YouTube Geld verdienst, hier, guckt euch das an. <lacht> das ist ja Wahnsinn, hier unten hat er auch immer noch ähm, Links und Ressourcen. Ähm, ne, den hier mehr, mehr Reichweite aufbauen, den finde ich sehr gut. Den Teil reicht rast rein. Ich habe auch noch nicht alles geguckt, muss ich sagen. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist ja äh, ist Wahnsinn. Geht gut ab und, also wie gesagt, auch dank dem Kurs, ja, geht es hier stetig bergauf. Aufrufe, hier Wiedergabezeit, Abonnenten, ja. Man kann ganz genau sehen, dass hier mit der Zeit kommen immer mehr Abonnenten dazu. Ja, also... Da kann, der kann nicht meckern er kann einfach nicht meckern der kurs ist wirklich geil guckt ihn euch an äh, unter dem video gibt es den link dazu ähm, 30, 30 tage Zurückgarantie also selbst wenn er euch jetzt kauft habt ihr immer noch äh, die möglichkeit zu sagen uh, das ist jetzt doch nichts mehr für mich aber ansonsten wenn ihr euch dafür interessiert ist der kurs echt der Wahnsinn, ja, wenn ihr hier, ähm, unter dem Video auf dem Link klickt, dann kommt ihr direkt auf diese Seite hier. Oder ähm, ihr nutzt erst mal wie gesagt, ich möchte den Andreas erstmal kennenlernen und äh, möchte erstmal was kostenlos haben, gibt es auch einen Link unter dem Video hier. Ansonsten der Andreas hat es ja auch selbst vorgemacht. Mehrere YouTube-Kanäle hat er aufgebaut. Ähm, hier in der Infocard gibt es äh, den Kanal 5 Rules 5 Facts von ihm, den finde ich auch sehr geil, könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, wie ihr gesehen habt, der Kurs ist mega geil, ich habe mir noch nicht mal alles angeguckt und dennoch ähm, erhöht sich meine Reichweite und meine Abonnentenzahl äh, täglich quasi. Und ja, also Leute, wenn ihr auf YouTube erfolgreich werden wollt und damit Geld verdienen, dann holt euch jetzt den Kurs. Hier unter dem Video einfach anklicken, wenn ihr euch nicht direkt den Kurs kaufen wollt, gibt es da auch noch was kostenloses für euch. Kein Problem. Und Leute, wie immer abonnieren. Bis demnächst.